Das ist die Mauspfeife, hier ist vorne ein, ein Silikonschlauch drauf, der ist nur gedacht im Winter, wenn es kalt ist und man und man es an die Lippen führen, dass man ein bisschen mehr Gefühl hat. Man schiebt das Ding unter die Oberlippe und haucht dann diese hastigen äh, äh, Laute der Maus hinein. Keinesfalls so, so macht keine Maus, nur so.